Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin Sebastian, das ist Ben und ihr seid hier auf Tupac VR. Hier gibt es alles rund um das Thema VR, egal ob Gameplay, Hardware, News Sendung, alles hier am Start. Und ja, falls ihr nichts verpassen wollt, lasst mir doch bitte ein Abo da, Like-Button nicht vergessen und äh, auch gerne mal kommentieren unten, was ihr zum Beispiel über dieses Spiel hier haltet oder was ihr darüber zu sagen habt. Ja, wir spielen heute Stack Defense und äh, Stack Defense ist von einem kleinen äh, deutschen Entwicklerteam. Die sitzen in, in Hannover und ich glaube, die sind zu dritt und äh, haben dieses Spiel hier entwickelt und, oder sind noch dabei, denn es ist ein Early Access Titel und äh, das Ganze gibt es auf itch.io Und ähm, ja, Stack Defense ist eigentlich, ja, ja nicht ganz mit Tetris vergleichbar, aber die Blöcke, jeder kennt die Blöcke aus Tetris. Und äh, diese Blöcke müssen wir auf einem Tisch stapeln und das ist eigentlich das Ziel vom ganzen Spiel. Wir müssen so hoch und äh, ja, so viele Blöcke wie möglich auf diesen Tisch bekommen, bekommen dafür auch Punkte. Und äh, ja, wer am Ende des äh, Spiels ja, am meisten Punkte hat, hat natürlich gewonnen. Maximal vier Mitspieler äh, gibt es da und ich spiele das heute nicht alleine, sondern mit dem Chris Reality. Und wer den Chris noch nicht kennt... Unten in der Beschreibung ist der Link. Schaut einfach mal auf seinen Kanal und lasst ihn auch bitte ein Abo da. Auf jeden Fall habe ich mit ihm zusammen gespielt und ähm, ja, wir haben noch die Möglichkeit, nicht nur zu stapeln, sondern auch dem Gegner ja, Blöcke wegzuschießen. Wir haben nämlich an, einer, an der linken Hand haben wir eine Pistole und wir haben auch ein Schutzschild und ähm, ja, einmal können wir mit der Pistole auf die gegnerischen Blöcke schießen und damit ja, die, diese zerstören. Und äh, das kann natürlich dann, wenn man schön gestapelt hat, echt übel sein, wenn dann auf einmal alle weggeschossen werden. Oder alle umkippen, weil unten einer halt weggeschossen wird und das Ganze kippt. Also die Physik zum Stapeln hat echt gut ge gepasst, meiner Meinung nach. Ähm, wir haben jetzt mit der, also ich habe mit der Valve Index gespielt und die ist noch nicht so wirklich ja, fertig für dieses Spiel. Also die Version dafür ist noch nicht fertig. Ist noch äh, in, der, in der Testphase. Und wir hatten jetzt das Problem, dass die gegnerischen Schüsse nicht gezählt haben. Also ich konnte auf Chris äh, Blöcke schießen und er auf meine und ja, die wurden nicht zerstört. Das war halt das Blöde jetzt dabei, aber wir hatten trotzdem Spaß. Wir haben trotzdem gestapelt und ja, wir wollten halt, halt das Spiel erstmal vorstellen und wie gesagt, es ist noch in der Early Access Phase. Das heißt, ähm, diese diese Fehler werden noch alle ausgemerzt und ja, ich bin gespannt, wie sich das Spiel weiterentwickelt. Wir haben die Möglichkeit, mit der Quest zu spielen ähm, mit PC VR und es gibt auch Crossplay. Das heißt, wir können als PC-Spieler, mit der Quest spielen und auch an andersherum und das äh, mit bis zu vier Mitspielern, also echt cool. Und äh, mit der Quest hat das auch ganz gut funktioniert. Ähm, die Quest-Version habe ich jetzt äh, schon seit, ich glaube, zwei Wochen nicht mehr getestet. Die erste Version, die ich mit dem Patrick von der Zockstube getestet habe, die hatte das Problem, dass wir äh, natürlich die, ja, die Blöcke abschießen konnten. Aber wir konnten die nicht abwehren mit dem Schild. Jetzt war es ein bisschen andersherum. Ich bin mal gespannt, ob das äh, jetzt bald gefixt wird. Und äh, wie gesagt, es könnte echt ein, ein witziges Partygame werden, sage ich mal. Und ja, schauen wir uns einfach mal die HIO-Seite an. Und ja, äh, hier, hier sind wir schon auf der HIO-Seite. Das ist Stack Defense. Das Gas G Ganze kostet 10 US-Dollar. Also ich glaube, das waren jetzt 10 Euro. Und äh, ja, wir haben hier einmal... Die APK für die Quest 1 und 2, die wir über Sideload jetzt, ähm, ja, natürlich äh, draufladen müssen auf die Quest. Und ähm, hier haben wir die Stack Defense ZIP-Datei und das ist die Datei, die wir für PC VR-Games ähm, benutzen oder brauchen. Und hier steht schon mal, äh, ja, dass es natürlich noch in der Entwicklungsphase ist, wie ich schon gesagt habe, und äh, dass einige vr jetzt jetzt noch nicht so ganz getestet wurden. Oculus rift Funktioniert sehr gut, steht hier. HTC Vive äh, funktioniert auch sehr gut und Valve äh, Index ak aktuell noch nicht, aber ähm, wie gesagt, es funktioniert ganz gut, außer, dass äh, ich halt die gegnerischen Blöcke nicht abschießen konnte und Chris meine auch nicht. Von daher ähm, ja hat das bisher bis zu diesem Punkt halt gut geklappt und hat halt Spaß gemacht und ja, wer äh, das Spiel jetzt gut findet, unterstützt den Entwickler hier auf H.I.O. und äh, ja, Das Ganze findet eventuell auch noch äh, auf Steam Platz und äh, ja, ich würde sagen, ich rede jetzt nicht so lang herum und äh, zeige euch das Gameplay. Viel Spaß dabei. Okay, jetzt habe ich es auch verstanden. Das ist klar. Ja, war eine Übungsrunde, ne? Mhm. <lacht> Der schießt schon, guck mal. <lacht> Der böse Chris. Achso. Du musst. Ja, ready. ready set, go! go. Ich jetzt fliegt mir das weg. Oh Gott. Ja, jetzt ist mir Wenn auch weggeflogen mir, hier. Bei mir liegen die immer weg, die Dinger hier. Ich kann die stapeln, wie ich will. Aber du kannst die echt nachher nochmal umstapeln, ne? Wie du möchtest, quasi. Oh nein, das will ich nicht. Nee, nee, nee, nee, nee. <lacht> <lacht> Ich will das aus Viereck draufstellen, da krieg ich zweck. So <lacht> Haust du ab. Nein, nein, nein. <lacht> ich krieg, ich, bin aber ich, so langsam. ich komm hier gar nicht gar nicht hinterher irgendwie. Was ist das für <lacht> Scheiße. Oh Gott, wie soll ich das hier noch stapeln hier? Dann stell dir das mal vor, ihr das jetzt mit wirklich vier Leuten. Ja. <lacht> kommt dann schon. Nee, nee, nee, nee, nee. <lacht> Glaubst du, ich komme nochmal irgendwie zum Stapeln hier? Ich glaube nicht. Oh nein! Nein, nein, Aber ich komme auch nicht zum Abknallen hier. Nein. <lacht> Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie einen von dir treffe hier. Aber guck mal, das ist doch schön. Gucken wir das mal an. Ja. Ja, muss man nicht aufpassen. So. Ready! Ready, wieder knien. Gut, <lacht> jetzt, jetzt ergibt das aber alles Sinn. Ja. Hey, äh. Hä? Das vor, jetzt weg wieder bei mir. Ja, sieht irgendwie aus, als wir irgendwie Leute dazu bekommen haben, die wir aber jetzt gar nicht sehen. Weil sind zwei Tische bei dir auch erschienen gerade? Nein, nein, nein. Nein, äh, nein, nein, Oh Gott, oh Gott. Yes. <lacht> oh nein! Jetzt habe ich aber umgeschmissen. Nee, ich, ich krieg's gerade auch nicht. Ich okay. level hier. Du Du so, musst das nur in die Hand nehmen, okay. Ja, dann schön, auch. Ja, ich mag schon, wenn ich richtig schnaube, zu der ganze Mist dann um. Jetzt hör doch mal um auf zu schießen. Och nein! <lacht> hör auf zu schießen! <lacht> Oh, jetzt wird. Ey, ich hab aber, Du kannst auch nur mit der einen Hand bauen, ne? Was willst du denn jetzt bei mir wegschießen? 10! Guck mal, ich, ich versuch's noch. 5, 4, 3, 2, 1. Time over. <lacht> yes! <lacht> guck mal. Du wimmst! Ja, hast du Zwölfe. Okay. Ja, aber guck dir mal, wie ich gestapelt habe hier. Der hängt hier halb drauf. Also wenn ich treffen würde, fliegt dann der Würfel komplett weg oder was passiert dann? Ja weiß ich nicht. Lass uns jetzt mal gleich eine Runde machen, wo äh, wir nicht abwehren. Mal gucken, ob wir die wirklich abschießen können. Mhm. Weil das, das scheint gerade noch so ein bisschen buggy zu sein. Das ist ja auch noch immer keine fertige Version. Ready, set, so komm, dann schießt du mal. Ohne jetzt hier. Doch, so, verschwinden ja. die jetzt? Nee. Oder dass das ist, wenn es so ist. Kann natürlich auch gut möglich sein, ne? Können wir probieren? Ja, außer, dass die bei dir jetzt hier gerade. Da, da scheint es immer noch so ein bisschen mit dem Netcode Probleme zu geben. Hat funktioniert, oder? Ja, mit der Quest hat es funktioniert, aber wir konnten nicht so gut abwehren. Diesmal können wir besser abwehren, aber die treffen scheinbar auch nicht so wirklich. Oh Gott! Jetzt stapelt der Chris sich hier zum Sieg. Nee. Also, scheinbar ist das noch nicht so. Da müssen sie noch ein bisschen dran feilen. Aber ansonsten funktioniert das Stapeln auch echt gut, finde ich. Ist auch gut. Eine schöne Physik dabei. Scheiße, Also, Stapeln klappt echt gut. Der Turm kann komplett umkippen. Aber das mit dem Schießen, das müssen wir. Äh, das, das muss noch verbessert gedacht, werden. Definitiv. Richtig, immer mehr? Nee. Okay, das geht. 10, <lacht> 5, 4, 3, 2, 1, oh Gott, jetzt ist er komplett. <lacht> <lacht> Yay! <Yeah. lacht> Nein, ich habe noch eine Runde. Na, dann machen wir noch eine Runde und... Eine Runde nehmen wir mal auf. Stapeln wir uns hier mal. Also für die erste Version für VR... Ja, also kommt ja auch definitiv für die Quest raus, da habe ich es auch schon getestet und funktioniert auch echt gut. Und ist halt wie gesagt immer noch eine Early-Alpha. Mir fehlt ein bisschen, dass ich das auch mit der rechten Hand bewegen kann. Das, ne? Also manchmal habe ich das Gefühl, ich möchte das machen, aber es geht dann nicht. Jetzt stapel ich mal wirklich so wie es sein sollte auch. Aber du kannst auch im Nachhinein die Dinger, die noch stehen, noch bewegen. Nein, nein, nein. Oh Gott. <lacht> Scheiße. Jetzt muss ich nochmal mal von neu anfangen hier an der, an der Seite. So. Aber selten, oder? Ja. Ey, guck mal. Das ist so. so. jetzt kommt mein Türmchen. Ja, ich sehe fast nichts mehr. Wird, wird schwieriger gerade. Aber man kann oh, ja auch, man kann ja auch hier ja, ein bisschen rum, rumlaufen. Oh Gott. Ich weiß auch nicht, wohin damit. Nee. <lacht> ja gut. Es müsste mal ein bisschen umdisponieren hier. Ja, jetzt kippt auch hier alles um, oh Mann. Ja, ist die Gefahr, ne? Dass hier alles... Hier ist nie ganz entschieden. Ne, und besonders wenn, wenn ihr jetzt vorstellt, wenn, wenn ich jetzt schieße hier und das wird funktionieren. Dann ist natürlich Five, überhaupt nichts entschieden. Four, ne? three, two, Time over. 13, 15. Uh. Ja. Ja, Crystal kann ein echt witziges Game sein, ne? finde find ich. Also besonders, wenn wir hier vier Leute haben, die gegeneinander zocken. Lassen wir uns in Zukunft auf jeden Fall mal öfters anschauen hier. Ja, auf jeden Fall beim nächsten Update schauen wir nochmal rein und äh, ja, schauen wir uns mal an, wie das Spiel sich entwickelt hat. Ne? Also bei der Quest-Version konnte ich noch ein bisschen hier hoch und runter fliegen, das geht jetzt hier nicht. Mhm. Ähm, ob das so gewollt ist, muss ich mal mit dem Entwickler abklären. Ihr kann es natürlich auch unter die Kommentare schreiben, ob das äh, so gewollt ist. So ist Macht natürlich am meisten Sinn, dass ich hier äh, nicht hoch und runter fliegen kann, weil sonst könnte man ja wirklich stapeln bis zum geht nicht Gehtnichtmehr. Ne? Stimmt, ja. Richtig. Aber cool fände ich, wenn man wirklich auch entscheiden kann, ich habe jetzt gerade hier die Waffe oder ich möchte hier auch ein bisschen mit hin und her stapeln, sage ich mal. Ne? Also dass du beide Hände benutzen kannst und stapeln Genau, dass man auf dem Knopfdruck kurz die Waffe weglegen kann und dann äh, stapeln kann. Oder machst du hier einen in so? Zack und frei, zack. Man, man kann natürlich auch hier so ein Modis einbauen, wo man äh, einmal mit Pistolen natürlich hat und einmal komplett ohne, wirklich wie wir gerade gespielt haben, nur mhm. zum Stapeln. Ne? Wer, wer am besten schnell stapeln kann. Richtig. Ja, Chris. Das war's schon wieder. Genau. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns bald ein Like und ein Abo bauen. Tut natürlich keinem weh. <lacht> ne, tut keinem weh ein Abo. Schaut beim Chris rein, unten ist der äh, Link zu seinem Kanal und äh, lasst ihn auf jeden Fall ein Abo da. Und fleißig kommentieren, was sagt ihr zu dem Spiel? Schreibt es in die Kommentare. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao.